Was ich nie lesen würde und das aber nie in äh, mein Bücherregal stellen würde, ist so etwas so wie 50 Shades of Grey oder so. Sonst stehe ich eigentlich zu allem, was ich lese. Ich glaube, ich würde eine Titelstory über den Vorfall Bochum ins Blatt heben. Meine Zeitung seit fast 30 Jahren.